Ich dachte seine würde ich gerne Mensch Pinkspoofing sage. Ich bin jetzt tot. Okay. Nein, nein warte doch nein, nicht drauf, nicht drauf schon nicht drauf schon nicht drauf schon Warte, warte, warte, warte. Okay, doch, du kannst drauf aber noch nicht bewegen. Okay. Wer sind Sie? Ja, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Okay. Alle sind da. Wo seid ihr? Warte, warte, warte, warte, warte. Ich werde mal kurz aus Rohwahl... Ich werde mal Lass kurz mal. aus Rohbein rauskommen. Ich muss ganz kurz meinen... Ah, ja, Mann, jetzt kann ich endlich spielen, Junge. muss ganz ist noch meine ressourcen -Pokets. Ähm, ich speichere mal kurz, und dann komm ich. Also, ich bin schon drin, aber ich werde dann halt in minecraft aktik sein. Okay? Schönen kurz rein. rein. Ich nicht, okay. Oh, <lacht> hey, oh mein fucking Gott, was Ich bin auf Okay, noch. Hi, das hör ich auch. Aber wieso seid ihr beide Tiere? Hilfe! Nee, <lacht> animal das. Furry, Na, Furry, du, Furry, Furry, Furry! Animal Furry! Animal Crossing! Wollte ich sagen. Animal Crossing! Du Ja, wir Team, Genau, so ist es auch. Äh, es gibt bisher nur zwei Teams, vielleicht kommen noch mehr Leute drauf. Äh, die Teams bestehen aus mir und Chris und ja, gewinnen. Nein, dann lass ich den halt in Ruhe, Tier! Sag, mal halb das Herz jetzt töten. Dann begehe ich halt den Mord. Nein, das wollte ich machen. Okay, das ist schon ziemlich chaotisch. Wo sind alle, bitte? Können wir uns bitte versammeln? Nein! Kein! Nichts! Erbauten! Nichts! Schutz. Hat sogar gemacht! Schutz. Tora's holst du Ich hab wieder zurückplatziert! Ich hab wieder zurückplatziert, lol. Ähm! Gib her! Meine Ressourcenpakete. Ich sind hab so zurückplatziert! Hier, was? Du musst es tun! Ja, Mann! Okay, dann ja. gehen Chris und ich jetzt auf Voice-Chat 2 bis gleich! Gleich! Hilfe. Wo bin ich hier? Okay, wir sind jetzt Sie. alleine. Ähm, mal ganz kurz erklärt, das ist äh, Minecraft Krieg 2 der Nachfolger, wie ich schon sagen, denke ich, erklärt hat. Ähm, wir haben in Vanilla einfach viel mehr das Feeling, dass wir uns gegeneinander bekriegen und wo, wir, wo wollen wir unser Haus aufbauen, Tukra? Gibt's! Mommen ne? die dich wieder? Ja. Oh ja. Ja, okay. Ähm, um, soweit wie möglich von denen. <lacht> okay. Ähm, ich sage. Wo bist du? Zu. Ich bin beim Spawn. Also halt ich, ich auch. Oh ja. ich ich sehe gerade eben. Ich komme mal ganz kurz zu dir. Hi. Ah, okay, da bist du. Ich sag, wir gehen. Nach ähm, Richtung okay. Aus, ne? Ich denke, die gehen in andere Richtung. Äh, die gehen in die rechte Richtung. Wo bist du? Hilfe. Wir Nein. gehen nicht in die Richtung, natürlich. Wir gehen dann die andere Richtung, also links auf diesem Berg da. Sorry. Da. da wo dahin. ich zeige. Ja. Okay, also Okay, noch viel. da, dahin. Sollen wir auf dem Berg gehen, das, das Haus machen? Ist ein sehr guter View für uns. Viel weiter weg, auf jeden Fall, aber. Ist mir komplett wurscht. Oh, Kürbisse, Kürbisse. Können wir mitnehmen. Ja, okay. Äh, warte, ähm, Holz auch auf den Weg nehmen. Holz. Äh, Steven, du musst doch aufnehmen. Ja, tue ich auch. Das sollte auch. Ja! Oh, ich hab einfach schon mal verstrafen. Ich kenne den Trick. Aber den fass sie bitte nicht an. Halt wirklich nicht. Das könnte man ja vielleicht in der Zukunft als eine Falle benutzen, aber äh, lieber jetzt noch nicht. Wir haben noch nicht mein Haus, ne? Oh Gott, viel besser. Ich musste einen ja. Zombie töten, er war einfach in meinem Weg. So, also, du warst auch okay. Ich dachte schon, die... Ähm, Was kann ich mir craften? Neues, eine Steinaxt. Das wäre klug. Sollen wir auf dem Berg? Hä? Äh, sollen wir auf dem Berg treffen mit dem äh, mit dem Schnee da drüber? Ja. Okay. Ich werde ich werde machen, nachdem ich einen Steinpickax habe. Oh. Das ist ja aber auch kein äh, Speedrun Battle, ne? Das ist einfach nur ein ich weiß, Battle ich weiß. bis oh, Ich, ich habe Lamas gefunden. Lamas. Was? Lama's! Lama's! Ah. Lama's! Ja, Komm zu dem Berg, wo Schnee ist! Ich habe Lamas gefunden! Ja! Ich habe ein Bildschirm drauf gefunden! Komm mal zu mir! Das ist ein Eisenblock? Nee, das ist ein Glaserstein. Ja, äh, glatterstein. Okay, du bist dann sehr weit gegangen. Ich bin, weil nach, ich bin noch ich bei, bin bei minus 128. Okay. Ah. Okay. Oh. baby ich hab nicht mal gewusst, dass die existieren können. Die sind Ich hab auf... den Weg Schnee gesehen, weil ich bin hier bei Schnee. Äh, nee. Ach oh Gott, wie ist bitte das Haus gebaut? Ich hab bemerkt, ja ich bin falschen Weg gegangen. Andere Richtung muss ich. Und ich habe direkt einen Brauchstand. Das ist auch sehr toll. Ich denke schon, eine Koordinate ist genug, um zu wissen, wo du bist, oder? Ja, kann sein. Oh nein, die Titel sind einfach immer noch die Lamasgrö. cool. Hm. Also bleib einfach, wo du bist, okay? Bitte. Ja, gut, es wird auch ein sehr ja. langer Weg sein für mich. Ich kann auch nicht. Okay, ich mal einschlafen. Äh, gibst du mal ein paar Items, die du ausgelootet hast? Äh, ja. Ja, diesen Haus. Da wollte ich hin. Äh, träum was Schönes. Achso, ja, du, okay. Oh, das sieht okay. irgendwie so falsch aus. Okay. Ich muss es leider gehen, sieben, ne? Oh, wow. Okay. So geht einfach aus der Aufnahme raus. Nice. Village. Damit ich einfach weiß, ey, ja, hier muss ich zurückgehen. Oh, das bin ich so gut am Stack so Ich habe einen Sattel. Cool. War ich da schon drin? Ja. Er ist Aber cool, aber, dass ich direkt am ersten Part den village gefunden habe. Und das war am Sklapp, ich gerade habe. ich kann vielleicht sehen wo er ist wenn ich hier aus ist ja keines Zweiner sehr gut ah oh ja da oben hallo der hat schlechtes Aim ein hat schon jemanden auf so dort tue ich erstmal ein paar sachen rein äh, buchleder heu daraus kann ich mir sehr <lacht> viel brot machen Okay, ich habe zwei Stacks Brot, ich bin damit Frieden. Die Beide sind noch nicht mein im Bett, kann das sein. Äh, ich frag mal, ist das ein Eisenblock? Oder Wollblock? Sandblock oder? Okay, ich bin dumm. Brauchstand brauche ich eigentlich noch nicht, aber... Oh, hi. Irgendwo wieder hoch muss, ich habe jetzt schon nur mein Dirt und... Äh... Bruchsteine. Mein Lederstiefel. Okay. Wir könnten theoretisch schon mit dem Material, welches wir besitzen, theoretisch schon Never. Und ich habe gerade besucht, ein Hund, aber nein. Ah. Oh, habe ich Glück! Habe ich Glück! <lacht> habe ich Glück! Geil. Uh. Goldapfel. Visionsschutz. Weil das ist eigentlich was? Eisbacke-Challenge? Mist, erst schon Obsidian. <lacht> Nein, das stimmt gar nicht. Aber, cool, hier ist ein Lavas, ey. Was ist denn die Höhe schon passend? Ich vergiss mal kurz aus. Äh, habe nur... ...beschädigten... ...Portal gefunden. Genau, ich denke auf jeden Fall, das wäre nicht erlaubt jetzt gewesen, wenn ich mich jetzt dorthin teleportieren würde, also hier. Aber dass die ganze Zeit regnet, na, gefällt mir nicht. So. Eisen kann mal reingeworfen werden. Äh, zwei Betten habe ich ja Äh, Explosionsschutz 2 kann ich mal eigentlich behalten. Schere brauche ich nicht zu machen. Äh, noch eine Truhe wäre eigentlich cool, ja. Doppeltruhe. Natürlich das. Das geht sogar. Nice. Das kommt hier nicht hin. Obwohl, doch kann ich machen. Das, wird, das geht sogar schnell abgebaut. Bemerkenswert schnell. So hier eins und hier eins. Zack. What? Oh. Äh. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gleich outtime Run werde. Legs. Wieso so viele Mobs auf einmal? Ich verstehe das nicht. Das ist nur normal. Danke. Okay, Lava. Ich habe es das einen Block zu tief gemacht, merke ich gerade egal. So, Lava. Wasser. Sahne kann das man nicht mal. So. Also jetzt liegt dagegen. Ich kann das auch beim ersten Mal nicht, aber... Oh nein. Und rein geht's. Oh Gott, ist bloß nicht runterfallen. Okay. Aha. Sag ich doch. Okay, Seelsand. Okay. Ich hätte meine Schaufel mitbringen können. Oh nein, Genau, bevor ich das vergesse. Okay, dann jetzt muss ich noch irgendwo hingehen, wo. Versuch mich keiner umzubringen. Dich meine ich nicht. Hilfe. Was ich mir gar nicht treffe ich jetzt. Aber danke. So. Okay. Dann ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Falls ja könnt ihr Daumen nach oben lassen. Wir werden uns das nächste Mal uns hier um kümmern und äh, wir sehen uns nächste Mal wieder und tschüss. Okay tschüss.